Wir haben ähm, für Jonas, meinen Partner, und ich als Magnus, ähm, wir haben eine Gedenkschnitte gebaut für Jonas, seine Katze, weil sie gestorben ist. Und deswegen haben wir sie eben gebaut, weil wir wollen sie eben mäßig vererben, dass sie immer noch weiterleben sollte, aber leider ja gestorben ist. Und deswegen haben wir für sie eben hier eine Gangstätte gebaut. Dann haben wir hier unser, eine kleine Fanwohnung gebaut, nämlich ähm, einen Fanbogen. Und sage ich mal, dass man für vier Dias hier vorne, an diesen drei Kollegen oder äh, zwei Kollegen, für vier Dias eben die Fanwohnung bauen kann. Dann haben wir hier eben noch Statuen hin platziert. Und dann haben wir eben hier, ist es ein Wohnzimmer und eine Küche, also ein Aufenthaltsraum und was ein kleines Esszimmer mit einem Kuchen. Hier ist das Schlafzimmer mit einem kleinen äh, TV und ein gelbes Bett. Und ein paar Kerzen zur Beleuchtung. Als zweiten, in der ersten Etage haben wir... Ähm, ein Kinderzimmer, wo zwei, drei PCs, drei, zwei, zwei Computer stehen, zwei, drei Betten, eins, zwei in Orange und eins in nochmal in Orange. Und da haben wir dann noch einen Kleiderschrank gebaut, wo die Kinder sich auch eben verkleiden können. Und wir haben noch einen kleinen Fußball in der Ecke hier unten gebaut, dass sie sich auch unterhalten können. Im anderen Raum haben wir ein Badezimmer geworden, nämlich mit, einem, mit einer Sauna, in, mit einer Dusche und mit einem Dampfbad und einem Waschbecken. Hier haben wir einen Bierraum, damit, sage ich mal, unser Einkommen hier gelagert werden. Hier haben wir verschiedene Köpfe von verschiedenen Leuten, die sehr sehr viel köffermäßig als Aufstellung, dass man sie sich angucken kann und ausprobieren kann. Und auf dem Dach haben wir einen Pool mit einem Springturm und einem Gehege, was noch befüllt werden wird. Unten im Keller haben wir dann nochmal einmal einen Goldraum, wo auch unsere Sachen gelagert werden müssen, einmal ein Fa Fassraum, wo ein Kistenlagermäßig als Aufenthaltsraum es auf Behaltungsraum für Lager. Sachen. Ein Lager für Sachen. für. Und dann haben wir hier noch eine Werkstatt. Hier drüben hat mein Freund nämlich seinen Flughafen gebaut. Mit sehr viel Beleuchtung und so. Ja, also er kam nicht bis Ende, aber wir werden also sollte hier ein Flugzeug fliegen und nicht fliegen, also stehen und immer sag ich mal, stehen. Also in Chemnitz war eben einmal ein Flughafen, aber der ist eben weil er zu alt war, eben abgerissen wurde. Da steht jetzt eine Apotheke und die heißt eben am alten Flughafen. Und deswegen haben wir den Flughafen gebaut, dass eben Chemnitz weiter so betriebsfähig ist, dass man eben von Chemnitz überall hinfliegen könnte nach Tschechien, nach Leipzig, nach Erfurt.